Wir fangen an, wir gehen rein. Ja, herzlich willkommen äh, zu unserer ersten Diskussionsrunde hier auf dem Swapit, dem dem äh, Kleidertausch hier in Köln-Ehrenfeld. Schön, dass ihr alle da seid. Ähm, heute sprechen wir über das Thema How to reclaim Fashion. Wie kann eine nachhaltige, unfaire Modeindustrie gelingen? Was sind die Steps? Und ähm, vielleicht bevor wir unsere Gäste vorstellen, einmal ähm, zu uns beiden, Anna Burst und Amelie Liebst. Wir moderieren monatlich die Kleiderei-Radiosendung beim Online-Radiosender DubLab und sprechen mit AkteurInnen der Textilbranche über verschiedenste Themen aus Textil- und Modeindustrie, von Arbeitsrechten über Gewerkschaftsarbeit bis hin zu fairen Labels über Textilbeton war auch ein unserer Highlight-Themen, äh, genau, und äh, ja, heute ähm, ist die erste Live-Diskussionsrunde, auf die wir uns sehr, sehr freuen und wir haben vier VertreterInnen aus Politik und äh, Zivilgesellschaft und Unternehmen zu Gast und freuen uns sehr, sehr, sehr, dass sie hier sind und äh, jetzt stellen wir euch mal vor. Fangen wir an mit Sina Marx. Ähm, Sina hat als Koordinatorin der Kampagne für saubere Kleidung viel Erfahrung in der Zusammenarbeit mit AktivistInnen, NäherInnen und GewerkschafterInnen und war hauptsächlich unterwegs in Bangladesch, Indien und Kambodscha. Und da wir leider es leider nicht geschafft haben, eine VertreterIn oder eine NäherIn GewerkschafterIn aus dem globalen Süden zu finden, spricht Sina heute repräsentativ für die Stimme aus dem globalen Süden. Schön, dass du hier bist. Eva-Maria Reinwald äh, ist Fachpromotorin für globale Wirtschaft und Menschenrechte sowie Referentin beim Südwitt-Institut und Expertin für die gesetzliche Verankerung von Menschenrechten in der Wirtschaft. Schön, dass du da bist. Jan Matzoll als Vertreter der Politik ist Sprecher für Wirtschaft, Industrie und Innovation und Obmann im Ausschuss für Wirtschaft, Industrie und Klimaschutz und Energie für die Fraktion Bündnis 90, die Grünen und ähm, im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Schön, dass du auch da bist, Jan. Und zu guter Letzt, Lavinia Muth ist Nachhaltigkeit-Expertin und Beraterin. Seit über zehn Jahren ist sie in den Lieferketten der Textilbranche unterwegs und prüft und berät Unternehmen auf soziale und ökologische Kriterien. Und zuletzt arbeitete sie für das Fair Fashion Label Armed Angels. Salut! Und unsere Frage die, um die es heute hauptsächlich geht, ist How to Reclaim Fashion. Wie kann eine nachhaltige und faire Modeindustrie gelingen? Ähm, die, die fleißig unserer Sendung zuhören, Kleiderei Radio, kennen wahrscheinlich die Frage, dass wir unsere Gäste, Gästinnen immer fragen, wie sie denn eigentlich Kleidung konsumieren und ob sie leihen und tauschen. Und da Sina Marx und ähm, Lavinia bereits bei uns in der Sendung äh, waren, wissen wir schon, wie ihr konsumiert deswegen vielleicht ähm, würden wir euch gerne kennenlernen, Eva und Jan, wie konsumiert ihr Kleidung und tauscht und leitet ihr eure Kleidung? Ja, da fange ich mal an. Also tatsächlich äh, ist es nicht meine erste Kleidertauschparty, das ist, glaube ich, schon mal ganz gut, auch wenn ich den Eindruck habe, dass, also ich komme aus Recklinghausen, äh, dass wir im Ruhrgebiet da, glaube ich, noch nicht äh, so gute Strukturen haben wie hier in Köln. Äh, äh, insbesondere äh, als Mann. Ich meine, man sieht es auch heute hier, es ist ein Thema, was deutlich mehr Frauen anspricht als Männer. Äh, dementsprechend äh, ist es leider noch nicht so äh, äh, gut, wie ich mir das vorstellen würde. Darüber hinaus, äh, äh, Second-Hand-Läden äh, kaufe ich gerne ein, äh, äh, Grundstoff äh, bestelle ich gerne und habe ein äh, bei mir in der Nähe in Bochum, äh, in Recklinghausen, gibt es leider keinen äh, Fairtrade-Laden. Aber da mit dem Kong Island, ich weiß nicht, äh, ob das jemand außerhalb Bochums kennt, äh, einen sehr, sehr coolen äh, veganen Fairtrade-Klamottenladen. Ähm, das heißt, ich bemühe mich da schon, das möglichst äh, fair hinzukriegen das ist bei der Kleidung, die man so gemein im Landtag trägt, nicht immer ganz einfach, weil das ja überwiegend so Anzugsmode ist. Aber wenn man jetzt nicht gerade einen kompletten Anzug haben möchte, sondern das eben auch ein bisschen variabel haben möchte, kriegt man das ja auch sehr gut, sowohl im Fairtrade-Bereich als auch natürlich sowieso im Secondhand-Bereich. Und Eva, bei dir? Ja, also ich bin als jüngstes Kind groß geworden mit zwei, acht und zehn Jahre älteren Schwestern. Das heißt, ich bin von klein auf gewohnt, die Kleidung, gebrauchte Kleidung anderer zu tragen, die da weitergereicht wurde in der Familie. Und das habe ich eigentlich im Erwachsenenalter auch äh, beibehalten, dass ich ähm, schon auch sehr viel auf Second Hand setze. Ich komme selber, ich wohne in Bonn und äh, da gibt es auch eine ganz gute Infrastruktur an Second Hand Läden, aber auch an äh, Läden für nachhaltige Mode, äh, wo man, wenn man was Neues braucht, auch immer mal schauen kann. Genau, Ich glaube, ich habe eine Moderationskarte übersprungen eben, aber ähm, wir wissen, wir sprechen heute über faire und vor allen Dingen auch nachhaltige, also ökologisch gerechte Lieferketten und ja, lasst uns doch direkt einsteigen. Vielleicht, weil äh, ich weiß nicht, wie euer Wissenstand so ist, aber vielleicht einmal kurz äh, zur Lieferkette, was eine Lieferkette beinhaltet, also eine Lieferkette handelt Dabei handelt es sich um ein mehrstufiges Netzwerk von Unternehmen, die von der ersten Wertschöpfungsstufe bis hin zum Endprodukt, also vom Rohstoff bis zum T-Shirt zum Beispiel, an verschiedenen Prozessen beteiligt sind. Und darum wird es heute auch gehen. Ein Lieferkettengesetz soll einen rechtlichen Rahmen dafür schaffen, dass ähm, die Menschenrechte, Kinderrechte und der Schutz der Umwelt eben entlang dieser globalen Lieferkette äh, verbessert wird. Genau, du hattest es schon angesprochen. Man darf dabei nicht vergessen, dass in all diesen Produktionsschritten der extrem langen, sehr, sehr langen textilen äh, Lieferkette überall Menschen arbeiten. Und das bedeutet auch, dass es zu Ausbeutung, Arbeitsrechtsverletzungen, Unterbezahlung, Unterdrückung von Gewerkschaftsarbeit und auch zu Fabrikunglücken führt. Und es gehört leider zur Tagesordnung und das ähm, schon seit Jahrzehnten und das auch nicht nur in der textilen Lieferkette, sondern auch in allen anderen globalisierten Lieferketten. Und ähm, deswegen... Ähm Vielleicht auch ganz kurz, die Textil- und Modeindustrie ist ja unfassbar komplex. Das heißt, es gibt super viele äh, kleinteilige Lieferketten, Abschnitte von Rohstoff zum Garn äh, über Färbung, Nähen. Ähm, und oftmals liegt so ein T-Shirt über tausende Kilometer, durchschnittlich 18.000 Kilometer äh, vom äh, Anfang bis zum Ende zurück durch verschiedene Staaten rund um den Globus. und Trotzdem wurde erst im vergangenen Jahr vom Bundestag beschlossen, dass ab 2023 Unternehmen auf Menschenrechte in ihrer Lieferkette achten müssen. Und vielleicht die erste Frage, die in dieses Thema jetzt so einsteigt, an dich, Jan. Ähm, als Vertreter der politischen Seite, politischen Ebene, ähm, was glaubst du, was sind die politischen Gründe dafür, dass dieses deutsche Lieferkettengesetz jetzt erst so spät kommt, erst 2023? Ein ganz entscheidender Grund ist, äh, glaube ich, tatsächlich, so traurig das ist, ähm, äh, die, die vor allem unter den Lieferketten oder der Struktur aktuell leiden, sind nicht die Menschen in unserem Land. So. Das kann man ja, glaube ich, ganz klar so sagen. Und alles, was nicht unmittelbar vor der eigenen Haustür ähm, Leid verursacht und sichtbares Leid verursacht, kann man auch sehr weit von sich wegschieben und kann dann natürlich gerade Argumente, äh, wie, dass das wirtschaftlich nicht machbar ist, ich bin ja als Wirtschaftssprecher Sprecher mit vielen Unternehmen immer im äh, Austausch äh, kürzlich auch mit einem Unternehmer die äh, äh, Arbeitsbekleidung herstellen, äh, dem wir dann erzählen, ach, das ist alles so furchtbar für uns. Und wir sind zwar erstmal unmittelbar als kleines Unternehmen nicht betroffen von dem Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, aber äh, unsere großen Auftraggeber schieben das alles an uns weiter und wir können das ja alles gar nicht leisten. Und wenn die vor allem eine Lobby haben, die... Äh, sozusagen den bürokratischen Aufwand, die Mehrkosten, die damit verbunden sind, haben. Aber nicht die Menschen, die Lobby haben, die tatsächlich äh, eben keinen existenzsicheren Lohn haben, die in Arbeitsbedingungen haben, die sie äh, ja, umbringen. So, so kann man es ja einfach sagen, ähm, solange die eben gefühlt so weit weg sind, äh, ist es halt schwierig. Deswegen sind solche Veranstaltungen wie heute eben auch so total wichtig, äh, dass wir das eben in den Fokus rücken und eben deutlich machen, äh, was wir mit unserer Art zu leben eben anrichten und dass wir nur so fast fashion mäßig leben können, äh, weil wir damit ganz viele Menschen auf der Welt eben äh, unter furchtbaren Bedingungen äh, ja, schuften, leiden und ja auch sterben lassen. Und äh, ich glaube, wenn das einfach stärker im Bewusstsein ist, dann, glaube ich, verändert sich auch mehr. Weil ich glaube, die meisten Menschen sind doch von der Idee her gut und wollen eigentlich nicht, dass für ihre Kleidung solche Dinge passieren. Du hast ganz kurz auch äh, Lobby äh, angesprochen, äh, vielleicht auch in die Runde gefragt. Äh, wie schafft man es denn, äh, eine äh, größere Lobby äh, zu konstruieren, dass äh, vielleicht äh, ja auch Menschen äh, in der Politik äh, auf die Politik einwirken, dass eben ähm, die Interessen anders vertreten werden. Ja, ich kann mal ähm, einsteigen in den auch Prozess jetzt um das deutsche Lieferkettengesetz. Ähm, das ist sicherlich ähm, da auch schon auch dem großen Druck der Zivilgesellschaft zu verdanken, dass es überhaupt zu der Verabschiedung des Gesetzes gekommen ist, auch äh, wenn wir uns das noch stärker gewünscht hätten. Es gab damals eine, auch eine, sagen wir mal, eine Machtkonstellation, dass wir innerhalb der letzten Bundesregierung Ministerien hatten, die das sehr befürwortet haben. Das Entwicklungs- und das Arbeitsministerium, aber auch ähm, das Wirtschaftsministerium, was klar, dagegen war in der Koalition gab es eine Spaltung also auch innerhalb der Union gab es Stimmen dafür und Stimmen dagegen und ähm, wir haben als Initiative Lieferkettengesetz also als ein breites Bündnis eben versucht, ähm, auch Öffentlichkeit zu erzeugen und sind äh, eben mit vielen Organisationen, mit Gewerkschaften, Umweltorganisationen, Menschenrechtsorganisationen an die Öffentlichkeit äh, gegangen. Ganz viele lokale Gruppen haben Gespräche mit Abgeordneten geführt und mal so ein Grundrauschen erzeugt von, das ist ein wichtiges Thema, das äh, brennt uns unter den Nägeln und ähm, äh, natürlich auch versucht, wie können wir das, was äh, von Seiten der großen Wirtschaftsverbände an äh, Gegenargumenten kommt, was auch zum Teil ähm, auch, äh, also auch Unwahrheiten waren. Also zum Beispiel wurde immer sehr stark gegen die Möglichkeit von Betroffenen zu klagen argumentiert und da auch mit Argumentationen, die so nahegelegt haben, als könnten Unternehmen ganz ohne Grund vor Gericht gezerrt werden, aber ohne Grund kann auch niemand verurteilt werden. Und es war immer wichtig, das auch so mal zu widerlegen und ähm, dass also sowohl in den sozialen Medien ähm, immer wieder auch diese Argumente, ähm, auch zu schauen, wo finden wir im Bereich auch der Wirtschaftswissenschaft und der Einzelunternehmen, von denen auch viele für eine gesetzliche Regulierung waren, äh, wie können wir da auch, ich sag mal, Allianzen schmieden, mit denen auch äh, in Kontakt sein, äh, sodass auch die ihre Stimme erheben. Das waren auf jeden Fall wichtige Punkte. Und natürlich auch uns mit den Partnern im Ausland dazu auszutauschen, also jetzt zum Beispiel eben im Bereich Textil, in der Kampagne für saubere Kleidung mit den äh, Partnern zum Beispiel Gewerkschaften, in Bangladesch ähm, und auch deren Stimme ähm, hörbar zu machen. Sina, du bist ja als Repräsentantin der Zivilgesellschaft auch hier. Was war denn, also warum habt ihr euch überhaupt für das Gesetz interessiert und eingesetzt? Ähm, naja, erstmal aus dem Grund, dass wir viele Jahrzehnte praktisch als Kampagne für saubere Kleidung uns für die Verbesserung von Arbeits- und Lebensbedingungen von ArbeiterInnen einsetzen und festgestellt haben, aufgrund von Freiwilligkeit äh, tut sich da leider viel zu wenig bis zum Teil gar nichts. Also an den Stellen, wo wir Verbesserungen gesehen haben, ist meistens dann der Veränderung ein ganz schreckliches Unglück zum Beispiel äh, vorausgegangen und das kann natürlich nicht äh, der Prozess sein, dass man erst ähm, tausende Arbeiter in, in Unglücken sterben sehen muss, damit überhaupt irgendwas passiert. Und es war so eine Strategie der Bundesregierung, sozusagen erstmal zu schauen, naja, die Unternehmen werden ja vielleicht freiwillig auf ihre Menschenrechte in den Lieferketten achten und haben dann festgestellt, das ist nicht der Fall. Also auch die Bundesregierung hat das sozusagen dann festgestellt und eben diesen Gesetzesentwurf dann angefangen zu diskutieren. Und ja, aus unserer Sicht ist es halt ganz wichtig, dass tatsächlich systematische Verbesserungen gemacht werden, dass es eben nicht, ich sag mal, dem Gutdünken eines einzelnen Unternehmens überlassen bleibt, ob sie Menschenrechte, Menschenrechte achten möchten oder nicht. Und zum anderen auch ist es halt ein Wettbewerbsnachteil für Unternehmen, darauf zu achten, dass sie nachhaltig wirtschaften, weil das eben Geld kostet höhere Löhne zu zahlen, auf Ökostandards zu achten und so weiter ähm, und nur gesetzliche Regelungen jetzt letztlich, dass äh, ja, die gleichen Spielregeln Regeln eben für alle schaffen können, sodass die Unternehmen, die eben versuchen, was zu verbessern, nicht dadurch äh, Nachteile haben, sondern im Bestfall Vorteile. Genau. Vielleicht können wir an der Stelle auch noch mal ganz kurz ähm, erklären, was denn überhaupt ähm, das deutsche Lieferkettengesetz, was... 2023 kommt, denn überhaupt bedeutet und was das, welche Überne Unternehmen überhaupt beteiligt sind. Vielleicht Eva, bist du die Expertin, die das vielleicht noch mal kurz ähm, erklären kann? Genau, also das äh, Lieferkettengesetz, was jetzt letztes Jahr vom Bundestag beschlossen worden ist, ähm, gilt jetzt ab kommendem Jahr für sehr große Unternehmen ab 3000 Mitarbeitenden und in dem Jahr darauf, also ab 2024, auch für Unternehmen ab 1000 Mitarbeitenden. Ähm, das heißt jetzt im Modebereich sind eben auch große Handelsketten ähm, und große Markenfirmen dann am Ende von diesem Gesetz äh, betroffen und ähm, die Unternehmen werden verpflichtet, in ihren Lieferketten ähm, Sorgfaltsmaßnahmen durchzuführen, also Risiken zu ermitteln, ob Menschenrechte verletzt werden und Maßnahmen zu ergreifen, um dagegen auch vorzugehen. Sie müssen auch einen Beschwerdemechanismus für Betroffene unternehmensintern ähm, einführen und das überwacht eine Behörde. Es gibt, ähm, und das kritisieren wir auch an diesem Gesetz, eine Abstufung in diesen Pflichten. Also eigentlich nach dem internationalen Standard, den es dazu gibt, sollen Unternehmen sich die gesamte Lieferkette anschauen und dann schauen, wo gibt es eigentlich die größten Risiken, die größten Probleme und die dann als erstes angehen. Und das deutsche Gesetz ähm, nimmt da eine Abstufung vor, also sagt, man soll sich das erstmal für das eigene Geschäft und die direkten Zulieferbetriebe, also jetzt im Fall von einem T-Shirt, was genäht wird, die Konfektion, ähm, das Nähen der Kleidung mit äh, anschauen und äh, dahinter dahinterliegend nur tätig werden, wenn einem ein direkter Hinweis vorliegt, dass eben... Ähm, auch äh, ein Missstand in dieser Lieferkette vorliegt. Das ähm, schafft so eine Unsicherheit dazu, was eigentlich in den tieferen Stufen der Lieferkette als zum Beispiel ähm, in den Spinnereien oder auch auf dem Baumwollfeld äh, passiert. Ähm, was gut ist, es gibt tatsächlich diesen Abkehr vom Prinzip der Freiwilligkeit, das heißt, die Unternehmen müssen jetzt ähm, dann auch ab nächstem Jahr handeln, die jetzt betroffen sind. Eine Behörde kontrolliert das. Betroffene haben leider noch nicht die Möglichkeit, ähm, einen verbesserte hatte Möglichkeit jetzt auch vor deutschen Gerichten zu klagen, was für uns auch äh, natürlich eine Forderung von uns war. Vielleicht Sina, du als Branchenexpertin, welche deutschen Unternehmen sind denn davon über betroffen, damit man so ein Bild davon hat, wie wenige es sind und welche? Ähm, naja, also genau diese magische Grenze, 3000 Mitarbeitende in Deutschland äh, gilt und wir haben uns sehr erhofft, dass die deutsche Bundesregierung hingehen würde und dann so Listen veröffentlicht von den Unternehmen, die dann betroffen sind, damit wir Bescheid wissen, das ist leider nicht passiert. Dementsprechend haben wir angefangen, selber zu recherchieren, was gar nicht so einfach ist, weil nicht alle Unternehmen tatsächlich diese Zahlen rausgeben. Aber in der Liste, die wir gemeinsam erstellt haben, sind es, glaube ich, so rund... 15 bis 20 Unternehmen, die ab nächstem Jahr betroffen sein werden. Ähm, und das sind eben vor allem die ganz großen Brands, die man so kennt. Andererseits gibt es eben auch Unternehmen, die zum Beispiel in Deutschland jetzt nicht so viele Mitarbeitende haben, weil sie nicht einen großen Einzelhandel haben. Äh, die sind nicht betroffen, aber so die großen deutschen Namen, wie jetzt zum Beispiel Adidas oder so, aber auch internationale, nicht deutsche Brands wie H&M sind betroffen. Ähm, genau, aber es ist eben im Textilbereich tatsächlich der mit Abstand, also ein winziger Teil letzten Endes des Umsatzes, der in Deutschland mit Textilien gemacht wird, ist dann sozusagen gesetzlich abgedeckt vom, vom deutschen Lieferkettengesetz. Also man hört auf jeden Fall raus, es ist es gut, dass es diese Entwicklung gibt und bald ein Lieferkettengesetz in Kraft tritt. Man hört auch raus, dass es zu kurz greift oder euch äh, zu kurz greift ähm, und ich meine 20 Unternehmen, das ist ja nicht viel. Ne? Es, ist ja, äh, es gibt ja sehr viele deutsche Unternehmen. Ähm, Lavinia, ich wollte... Ä, ä, ä, stopp, äh, ja? Ja, also das ist nicht viel, aber das ist äh, von der Volumina und wahrscheinlich die Hände, die an den textilen Produkten sind, mhm. das ist schon eine ganze Menge. Also das dürfen wir nicht Guter vergessen. Ja. Ja. Aber du kannst direkt das äh, Mikrofon in deiner Hand lassen, ähm, weil auch gerade schon angedeutet wurde, dass es ja vielleicht auch so schwierig war, weil Unternehmen eventuell mit mehr Kosten oder mehr Kosten tragen müssen. Und da habe ich schon gesehen, Lavinia, dass du die Augen verdreht hast. Du als Beraterin von Unternehmen in diesem Bereich, wie ist denn da deine Erfahrung? Also auch vielleicht, bevor es jetzt dieses Lieferkettengesetz gibt, waren ja, warst du ja trotzdem in beratender Funktion da tätig, ähm, wie man ein äh, Unternehmen ökologisch und fairer gestalten kann. Ähm, vielleicht berichtest du mal. Sehr gerne. Ähm, und wenn ich noch dazu sagen darf, also es ist jetzt nicht das ohne Lieferkettengesetz, dass sich Unternehmen in Deutschland oder auf der Welt, dass sie äh, nicht auf Menschenrechte achten müssen, also das müssen wir alle und es gibt auch von der Internationalen Arbeitsorganisation gibt es ganz klare Kernarbeitsnormen, die die meisten Produktionsländer ratifiziert haben, also da muss schon drauf geachtet werden und das, was jetzt der kleine Game Changer ist, dass quasi Unternehmen in Deutschland und mit dem EU-Ansatz jetzt quasi dazu verpflichtet sind, zu berichten, also aktiv, reinzugehen und zu berichten und zu beweisen, was sie denn da wirklich machen. Also sie werden halt mehr in die Verantwortung gezogen. Aber das heißt nicht, dass zum aktuellen Zeitpunkt, also die letzten 15 Jahre, haben sie zwar gemacht, also die haben sich nicht wirklich drum gekümmert, das wissen wir alle, aber eigentlich müssen sich sowieso alle drum kümmern. Und ähm, also jetzt zu meiner Erfahrung, also ich mache das jetzt oder bin so ein bisschen in dem Bereich tätig seit 12, 13 Jahren, ähm, vorher acht Jahre in einem Beratungsunternehmen. Ähm, wo, wo ich sowohl für sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr sehr große Konzerne was gemacht habe, ähm, als auch Handelsketten, als auch für Mittelständler und kleinere. Und ähm, das Problem, also ich sage es jetzt einfach so, wie ich es halt immer wahrgenommen habe, das Problem ist meistens die Geschäftsführung, die halt den Aufwand und die Ressourcen dahinter nicht versteht. Und ähm, genau, ich habe es mir halt irgendwie zur Aufgabe gemacht, dass... Habe ich eigentlich immer so gemacht, dass ich halt versucht habe, den Leuten, die da oben sitzen, äh, ganz klar weiß zu machen: so, nee, Leute, ihr müsst euch darum kümmern. Also, ihr seid in der Lage, eine Buchhaltung mit 20 Leuten da sitzen zu haben, die von morgens bis abends nur transparent aufstellt, was rein und was rausgeht. Ihr habt ein Qualitätsmanagementsystem und Leute, die da sitzen, die gucken, ob die Ware irgendwie in dem und dem Maß ist und in die Lieferkette reingeht. Und das Gleiche, also, wenn wir das für Finanzen schaffen, und da müssen wir berichten, also da muss es halt auch einfach, also wir sprechen ja wirklich über die absoluten Basics. Ne? Also wir sprechen darüber, also wir sprechen über einen Lohn, mit dem man gerade so leben kann. Also wir sprechen jetzt nicht über irgendwelche abgefahrene Sachen. Und äh, ja, da stößt man durchgängig auf Widerstand. Aber da muss man, glaube ich, ganz, ganz hartnäckig sein. Und wenn man das gut und richtig macht und wenn man kreativ ist, dann bedeutet das nicht unbedingt, äh, dass es teurer und sehr viel teurer ist. Weil wenn du Transparenz in der Lieferkette bekommst, dann weißt du, worum es geht. Du weißt, wo deine Ware herkommt. Du hast Transparenz in den Kosten. Du kannst ganz anders die Preisgestaltung machen und bist auch viel safer und hast resilientere Lieferketten. Also ich habe das sogar so erlebt in einzelnen Projekten, dass es kosteneffizienter war, ganz klar nachhaltig zu arbeiten und zu produzieren. Ja. Danke. Ähm Vielleicht kannst du noch mal, du erzählst so schön, äh, wie geht es in der Industrie gerade? Ja, also jetzt zu so den Brands. Ja. Brands und dazugehörige ja. ArbeiterInnen. Ja, also, also ich glaube, wir wissen ja, dass es den meisten ArbeitnehmerInnen in textilien Lieferketten ähm, auch vor Pandemie nicht so super ging oder es auf jeden Fall ein Bereich ist, wo natürlich sehr, sehr viele sogenannte unskilled laborers, also Menschen, die halt ähm, nicht in der privilegierten Situation waren, eine Ausbildung oder ein Studium zu genießen, halt in den Job reingekommen sind. Ähm, dementsprechend ähm, sind natürlich, also ist die, ist die ganze Nummer mit den Löhnen, ähm, mit, mit sicheren Arbeitsplätzen, war schon immer ein Riesenthema, aber man muss ganz, ganz klar sagen, dass es jetzt mit der Pandemie äh, noch mal viel, viel schlimmer geworden ist. Natürlich. Ne? Also wenn wir uns daran erinnern, vor zweieinhalb Jahren ähm, ne, wurden hier von heute auf morgen irgendwelche Läden geschlossen, aber halt in Produktionsländern wurden halt Fabriken geschlossen. Und da gibt es natürlich nicht so sichere Arbeitsgesetze, dass halt irgendwie Kurzarbeitergeld ausgezahlt äh, werden konnte, wie hier in Germany. Ähm, genau, dann saßen die Leute halt auf der Straße. Und, Genau, und eine Folge der Pandemie ähm, sind halt auch ganz klar zusammengebrochene Lieferketten und Logistikketten und die, also die eigentliche Scheiße oder die eigentlichen Probleme, die kommen jetzt halt nach oben, weil die letzten Jahre konnten wir oder konnte man gerade ähm, in der Produktion konnte man noch auf Ressourcen, Rohstoffe, Materialien, und Komponenten zurückgreifen, die halt irgendwie schon in Planung waren oder auf dem Lager waren und jetzt gerade wird es halt richtig unangenehm und dann ist ja, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, aber also vor anderthalb Jahren zu Anfang der Pandemie, genau, im Sommer 2020 gab es einen riesengroßen ähm, Biobaumwollskandal in Indien, wo über 30, ich glaube 30.000 Tonnen, äh, ich weiß es gerade nicht ganz genau, faker Biobaumwolle aufgetaucht sind, habe ich mich persönlich nicht so drüber gewundert, aber gut, ähm, genau, und da ist halt bis zum heutigen Zeitpunkt, dass halt da die Landwirtschaft und gerade wenn es um bio geht, die kommen da halt nicht auf einen geraden Pfad. Also es werden ganz, ganz viele Felder werden, also denen wird halt die Zertifizierung entnommen. Dementsprechend ist eine sehr, sehr große Nachfrage nach Bio-Baumwolle. Aber ist, es ist halt nichts da. Und dann haben wir halt das... Ähm, das Problem mit der ähm, Baumwolle aus China und wir müssen uns überlegen, dass 25 oder 28 Prozent der weltweit verarbeiteten Baumwolle aus China kommt. Wir wussten es alle auch vorher, dass die in Zwangsarbeit da äh, also angebaut und gepflückt und Co. wird. Ne? Also, das war auch so eine Sache, die mich jetzt irgendwie nicht gerade überrascht hat. Ähm, genau und dementsprechend in Produktionsländern ähm, gibt es riesengroße Probleme. Menschen werden entlassen. Ähm, Gewerkschaften werden gestrichen, ganz, ganz klar. Und jetzt fängt es aber auch an, sehr, sehr ungemütlich für gerade Mittelständler und kleine Brands in Europa und auch im globalen Norden zu werden. Und das ist ein Riesenproblem, weil unabhängig davon, ob jetzt ein Lieferkettengesetz kommt oder nicht, die Abteilungen, die als erstes gestrichen werden, sind die Nachhaltigkeitsabteilungen. Und da, wo halt reingegangen wird, ist halt in die Preise. So, und da werden Preise gedrückt und das, also da wissen wir ja, wie das funktioniert, das wird auf jeden Fall nicht gut ausgehen oder geht in den meisten Fällen nicht gut für Produzenten und vor allem ArbeitnehmerInnen aus. Sina, du ähm, bist ja ähm, mit der Organisation Saubere Kleidung auch äh, eng im Austausch mit Gewerkschaften im äh, globalen Süden. Wie ist da äh, dein Feedback äh, aktuell? Also ich kann das, was Lavinia gesagt hat, nur bestätigen, gerade so die Lohnausfälle, die seit der Corona-Pandemie ähm, wir gesehen haben, das war also massiv und eben, wir hatten es in dem Workshop vorhin schon besprochen, so diese Krise, die praktisch entlang der Lieferkette und auch entlang der ähm, Macht-Hierarchien praktisch nach unten auf die ArbeiterInnen abgewälzt wird, ähm, das war also... Ganz krass, wir waren so in, während der ersten Monate Pandemie auf einmal in so einer Situation, dass wir praktisch Nothilfe geleistet haben, obwohl wir eigentlich politische Arbeit machen, Lobbyarbeit machen und mit Entwicklungszusammenarbeit eigentlich gar nichts zu tun haben, äh, haben wir auf einmal zusammen mit den Partnerorganisationen vor Ort, die dann praktisch nachgefragt haben, äh, angefangen, Essenspakete zum Beispiel an NäherInnen zu verteilen, weil die halt einfach von einem Tag auf den anderen ohne Geld, ohne alles dastanden, halt über Jahrzehnte praktisch Hungerlöhne äh, bekommen haben, haben und überhaupt keine Rücklagen bilden konnten. Und wenn man dann von einem Tag auf den anderen halt entlassen wird, ohne Abfindung, ohne irgendwas, ähm, dann ist halt die gesamte Familie, weil eben häufig die Frauen, die Näherinnen, eben die äh, Alleinverdienerinnen oder Hauptverdienerinnen der Familie sind, ähm, ja, irgendwie äh, stehen praktisch fünf Personen vor dem Nichts und vor dem Aus. Also es war wirklich ähm, ja, erschreckend zu sehen. Und zieht sich eigentlich bis heute so durch, also weil die Industrie hat sich in den meisten Produktionsländern nicht komplett erholt. Und auch die Familien, die eben damals betroffen waren und Löhne nicht bekommen haben, das macht für die halt einfach immer noch einen verdammt großen Unterschied und die haben den halt bis heute in den meisten Fällen nicht bekommen. Wir haben halt ganz massiv Kampagnenarbeit gemacht gegen Einzelbrands, aber auch sozusagen auf systematischer Ebene, um dafür zu werben, dass die Unternehmen doch bitte vor allem für Aufträge, die sie praktisch schon haben produzieren lassen, wo also die Fabriken, die Arbeiterinnen schon in Vorleistung gegangen sind, dass sie dafür ähm, gefälligst aufkommen müssen, die äh, Löhne vor allem zahlen müssen und das ist halt bis heute zum Teil nicht passiert, dieses äh, T-Shirt, was ich hier mir habe drucken la lassen beim Siebdruck da drüben, äh, Pay Your Workers, das ist eine Kampagne, die wir aktuell so im Fokus haben, die wir seit zwei Jahren praktisch im Fokus haben, wo es eben genau darum geht, ähm, Unternehmen dazu zu bekommen, diese ausstehenden Löhne zu zahlen, in Höhe von über 11 Milliarden Euro, also es sind so die geschätzten Summen, was praktisch die Unternehmen den ArbeiterInnen noch schulden seit Beginn der Pandemie und wir haben da aktuell ein deutsches Unternehmen im Fokus, nämlich Adidas, die sich irgendwie ganz gerne so Diversity und irgendwie so einen ja, Anschein von eben einem nachhaltigen Unternehmen geben und ihren ArbeiterInnen vor allem in Kambodscha aber halt einfach diese ausstehenden Löhne nicht zahlen. Deswegen ich kann euch nur ermutigen, euch da an der Kampagne zu beteiligen und denen ein bisschen auf die Nerven zu gehen, damit sich das ändert und natürlich ist auch die aktuelle Krise, weil wir sind ja praktisch schon in der nächsten, für die ArbeiterInnen total relevant, weil auch in Ländern wie Bangladesch, Indien und so weiter hat man halt Inflation und die liegt nicht bei 10 Prozent, sondern die liegt bei 30 Prozent. Und das ist natürlich sowohl für die Fabriken total schwierig, weil ne, wenn irgendwie die Energiekosten steigen und gleichzeitig die Brands von aus dem Norden sozusagen weiterhin Preisdruck machen, und gleichzeitig die Lebenshaltungskosten steigen für die ArbeiterInnen vor Ort, dann äh, ist es eben so ein bisschen Druck aus allen Richtungen. Und genau wie Lavinia äh, und Jan am Anfang auch gesagt haben, es trifft halt am Ende diejenigen, die am wenigsten Macht haben im System. Ähm, deswegen sind wir, glaube ich, jetzt gefragt, dass wir diese Krise ein bisschen solidarischer hinbekommen als die letzte und darauf zu achten, dass eben nicht diejenigen, die am wenigsten die Krise auffangen können, größ die größte Last tragen müssen. Ja. Vielleicht kannst du ganz kurz auch noch erklären, wie man denn bei der Kampagne mitmachen kann. Genau, also bei der Kampagne für saubere Kleidung äh, könnt ihr mitmachen, indem ihr euch zum Beispiel einer Regionalgruppe anschließt. Wir haben hier äh, Poster hängen, da kann man ähm, den QR-Code scannen, dann könnt ihr zum Beispiel in Köln mitmachen. Wir machen viel zusammen mit AktivistInnen, EhrenamtlerInnen, ähm, so Straßenaktionen, wenn zum Beispiel sowas ist wie Adidas steht im Fokus, wir wollen eine Aktion dazu machen, dann wird sich praktisch normalerweise ein Datum gesetzt, wo das komplette globale Netzwerk der Kampagne für saubere Kleidung dann gemeinsam dagegen eben protestiert, dass bestimmte Missstände auftreten. Und wir machen natürlich auch viel über Social Media und so weiter. Also ihr könnt uns gerne folgen, saubere Kleidung und dann, genau, euch an unseren Petitionen, Kampagnen und so weiter beteiligen. In einer unserer letzten Sendungen, Radiosendung, haben wir unter anderem mit Rukmini Putaswami gesprochen, einer sehr starken Gewerkschafterin aus Indien und ähm, eine unserer für mich bewegendsten Sendungen, sie zu treffen in Person, und mich erschüttert, das habe ich auch in der Sendung gesagt bis heute noch, dass einfach in seit 40 Jahren Indien, also dass die Produktion in den globalen Süden gerückt ist, vor allen Dingen auch nach Indien, ähm, dass die Menschen vor Ort, also dass es da keine Rechte gibt für Menschen und immer noch Leute sterben, vergewaltigt werden, ausgebeutet werden. Und ich bekomme jetzt schon wieder Gänsehaut, habe ich auch in der Sendung gesagt, aber ich kann das nicht verstehen. Jan, meinst du, das deutsche Lieferkettengesetz kann daran was ändern? Es kann auf jeden Fall ein Anfang sein. Also ich glaube nicht, dass äh, damit jetzt der ganz große Wurf gelungen ist, aber es ist ein Anfang. Ähm, es kann ja zwei Folgen letztlich haben. Einerseits, ähm, dass äh, es auch wieder interessanter wird, in Europa zu produzieren. Äh, das ist ja auch nicht verkehrt. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch wichtig, die Strukturen, äh, die es in diesen Ländern gibt, auch entsprechend in eine Richtung zu entwickeln, äh, weil wir haben einfach viele Länder, äh, einige haben wir ja schon angesprochen gerade, äh, da ist die Textilindustrie jetzt einfach ein sehr großer Faktor, gerade eben für äh, Frauen äh, Erwerbsarbeit nachzugehen. Äh, Ziel kann ja nicht sein, dass wir das an der Stelle wegnehmen, sondern tatsächlich dafür sorgen, dass in diesen Staaten, die nun mal überwiegend, nun mal auch die Staaten äh, sind, in denen äh, Korruption eine größere Rolle spielt als hier, sage ich mal Demokratie, eine kleinere Rolle als hier. So ein bisschen vereinfacht und vielleicht auch verharmlos ausgedrückt. Ähm, aber das ist ja letztlich der Punkt, wenn wir an der Stelle äh, uns gelingen kann, daran eben was zu drehen, glaube ich, äh, ist das schon äh, sehr wichtig. Ich glaube, das kann ein Anfang sein. Ähm, ich glaube aber eben ähm, auch, äh, was du eben sagtest, dass wir zwar nur ein bis zwei Prozent der Unternehmen sozusagen damit kriegen, aber eben über die Hälfte des Volumens. Ähm, da ist aber trotzdem ja noch eine Menge Volumen übrig und ein großes Problem ist ja auch, äh, das haben wir ja schon in anderen Bereichen, äh, wenn ich als Unternehmen für irgendwas zu groß bin und deswegen welche Sachen einhalten muss, dann, dann gründe ich mir eben entsprechende Tochterfirmen etc. und versuche das eben entsprechend äh, darüber zu regeln. Das ist im Steuerrecht an ganz vielen Stellen schon so und das wird auch an der Stelle passieren. Das heißt, da muss man natürlich auch ganz genau aufpassen, dass man diese, ich sag mal Scheinfirmen und äh, ich meine, wer sich mal auf äh, Internetseiten von großen Konzernen umguckt, wird er ja sehen, dass die meistens aus 40, 50, 60, 70 Einzelunternehmen bestehen. Und das hat sicherlich nicht nur Gründe, weil sich dann 70 Menschen als GeschäftsführerInnen bezeichnen können, sondern es hat sicherlich auch noch mal andere Gründe. Und da muss man natürlich auch noch mal reingehen. Wenn man das bedenkt und auch sieht, Das kann nur ein erster Schritt sein, glaube ich, dann kann das auch was werden. Aber ähm, es, es wird nicht einfacher, gerade jetzt in der Krise, das haben wir gerade ja gesagt, ähm das ist ja nicht nur bei Bekleidung so, das ist auch zum Beispiel beim Thema Fleisch so. Wir hatten eine Zeit, wo das Thema Biofleisch, fleisch aus etwas besserer Haltung durchaus an Marktanteil gewonnen hat. Und das geht ja alles gerade wieder massiv nach unten. Das heißt, wir müssen gerade eben das, was gerade auch erwähnt wurde, das Thema Solidarität in der Krise, das Solidarität mit den Schwächsten, das ist eben auch gerade, wenn die Schwächsten eben nicht unmittelbar in der Nachbarschaft, in der eigenen Nachbarschaft sind. Das tatsächlich zu leben und das, dass man damit auch Mehrheiten findet, das wird nicht einfacher. Von daher ja, müssen wir mit diesen Themen einfach noch lauter werden. Ich würde an der Stelle einmal kurz einhaken wollen, weil ähm also die Mehrheiten an der Stelle ja gar nicht so, also so schwierig sind zu bekommen. Wir haben es beim deutschen Lieferkettengesetz gesehen, wenn man da praktisch durch verschiedene auch Parteizugehörigkeiten und so weiter BürgerInnen, WählerInnen fragt, seid ihr dafür, dass Unternehmen auf Menschenrechte in ihren Lieferketten achten sollen, dann hat man da phänomenale Werte eigentlich, wie kaum für ein anderes Thema und ganz viele VerbraucherInnen waren eher überrascht, dass es das nicht schon längst gibt. Also so, ach so, bislang musste man das nicht als Unternehmen tun, gesetzlich gesehen. Ähm, genau deswegen würde ich sagen, eigentlich gibt es da einen sehr breiten Konsens in, äh, bei Bürgerinnen eben zu dem Thema. Und auch momentan die Möglichkeit, sozusagen nochmal nachzubessern beim deutschen Lieferkettengesetz, weil äh, momentan ein europäisches Lieferkettengesetz in ähm, Diskussion ist, beziehungsweise ausgehandelt wird. Und wir haben da vorne auf dem Tisch äh, Petitionslisten liegen und ähm, genau auch da könnt ihr im Internet euch auf jeden Fall noch weiter informieren, weil das könnte halt tatsächlich einen großen Unterschied machen. Die EU ist ein wirklich großer Markt, nicht nur für Textilien, sondern für sehr viele global gehandelte Produkte. Und wenn das europäische Lieferkettengesetz sozusagen besser würde als das deutsche, würde es natürlich auch dieses so zu, über einen Prozess von Gesetzgebung dann ersetzen. Das heißt, wir haben sozusagen an dieser Stelle jetzt die Möglichkeit, für einen riesigen Markt tatsächlich Regeln zu finden, die hoffentlich dann eben effektiver sind, als sie es momentan beim deutschen Lieferkettengesetz sind. Deswegen, ähm, diese juristischen Themen sind immer so ein bisschen, naja, dröge, aber man kann äh, tatsächlich viel damit erreichen, würde ich sagen. Deswegen gerne an der Stelle ähm, Petitionen unterschreiben, teilen, FreundInnen davon erzählen und so weiter. <lacht> Ich war kurz äh, raus, weil einer mir eine Frage zugeflüstert hat. Ähm, die können wir aber gleich stellen, weil ich habe noch äh, äh, eine in meinem Kopf von gerade. Und zwar, ähm, wenn wir jetzt das, das Lieferkettengesetz haben und es in Kraft tritt und dann eben ähm, Unternehmen in der Reportpflicht sind. Ähm, wie funktioniert dieser Prozess denn? Also wie regelmäßig müssen die das machen? Ähm, was genau, wie detailreich? Vielleicht kannst du, Eva, da kurz was zu sagen. Ja, also es wird ähm, ein Online-Formular geben, über das die Unternehmen berichten. Das ist jetzt noch nicht ähm, öffentlich, aber das soll auch demnächst öffentlich werden. Und ähm, die Unternehmen müssen einmal im Jahr berichten. Und zwar einerseits darüber, welche Risiken habe ich ermittelt? Welche Maßnahmen habe ich ergriffen? Und dann natürlich später auch, was habe ich eigentlich daraus gelernt? wie strukturiere ich jetzt nochmal mein Unternehmen um und ähm, es gibt eine Behörde, ähm, die ist angesiedelt beim Bundesamt für Ausfuhrkontrolle äh, in Borna bei Leipzig in Sachsen. Ähm, die nimmt jetzt eben auch ihre Arbeit auf und diese Behörde kontrolliert die Berichte und die kann auch dann nochmal mehr Informationen und einfordern und sie kann auch ähm, Bußgelder verhängen, wenn ein Unternehmen jetzt seinen Pflichten nicht nachgekommen ist. Und was sie auch kann, ist äh, sogenannte risikobasierte Prüfungen machen. Also da, wo sie zum Beispiel wenn einen Verdacht hat, dass ein Unternehmen seinen Pflichten nicht richtig nachgekommen ist, kann sie auch noch mal gezielt nachfragen und ähm, Informationen einfordern oder dem Unternehmen auch Auflagen machen, was es denn jetzt zu tun hat. Was es auch gibt, also dieses behördliche Verfahren ist recht detailliert beschrieben in dem Gesetz. Es können sich zum Beispiel Betroffene an diese Behörde wenden. Also zum Beispiel jetzt Beschäftigte in einem Zulieferunternehmen können auch diesen Beschwerdeweg nutzen und ähm, auf Missstände hinweisen und dem muss die Behörde dann auch nachgehen. Das ist natürlich, wenn man da so dran denkt, auch alles ein recht aufwendiger Prozess, ähm, aber es wurde halt schon mal ein Mechanismus geschaffen, über den Unternehmen auch zur Verantwortung gezogen werden können. Und ich glaube, was jetzt für uns als Zivilgesellschaft auch eine Rolle ist, auch darauf zu schauen und auch ähm, hinzuweisen dass Unternehmen auch wirklich, sag mal, die Maßnahmen ergreifen, die wirklich wirksam sind, um zu Verbesserungen zu kommen. Also viele Unternehmen, ähm, keine Ahnung, erarbeiten Code of Conduct Checklisten, die sie den Zulieferbetrieben vorlegen und ähm, lassen dann Audits durchführen. Die Erfahrungen haben aber gezeigt, dass diese Art von Kontrollausübung nicht direkt zur Verbesserung führt, sondern dass es eher hilfreich ist, dass man auch die eigene Einkaufspraxis anpasst. Also dass man zum Beispiel seine eigenen Lieferfristen so setzt, dass man die Standards gut einhalten kann, dass man die Preise anpasst, dass man Schulungen mit den Betrieben direkt durchführt oder auch direkt, wenn es jetzt um Arbeitssicherheit geht, äh keine Ahnung, eine Filteranlage vor Ort einbaut oder sowas. Also direkt auch die Betriebe mit unterstützt. Und das ist etwas, was wir jetzt auch einfordern müssen, gerade zum Beispiel auch im Bereich der Zahlung von Löhnen. Da ist das Gesetz, sagt zum Beispiel, es sollen angemessene Löhne gezahlt werden und dass wir das auch entsprechend einfordern. Ich denke mal, das wird jetzt alles auch nochmal ein Prozess sein, da Unternehmen auf den Weg zu bringen, aber es ist auf jeden Fall schon mal eine Grundlage dafür da. Das heißt, noch mehr Papieraufwand naja, eigentlich, wenn man es ernst nimmt, ist es halt nicht nur der Papieraufwand so bei den Unternehmen. Also wenn man, sag ich mal, ähm, als Unternehmen da jetzt rangeht und sagt, oh, noch eine bürokratische Hürde, jetzt mache ich hier meine Checkliste, lass die ausfüllen, hefte die ab. Das ist eigentlich nicht das, was auch der internationale Standard- die und Leitprinzipien verlangen, sondern das, was sie verlangen, ist, dass ich ja tätig werde, dass ich auch wirklich mit den Zulieferbetrieben spreche, dass ich... Ähm, schaue, wie können wir ähm, gemeinsam zu einer An Erhöhung der Löhne kommen zum Beispiel, wie können wir ähm, Möglichkeiten schaffen, dass äh, zum Beispiel Arbeiterinnen, die äh, von sexueller Belästigung betroffen sind, äh, die Möglichkeit haben, sich zu beschweren und das anzuzeigen und ähnliches, wie können wir besser äh, die Gründung von Betriebsräten unterstützen. Also das sind ja Dinge, die man praktisch tut und das ist eigentlich das, was das Verle Gesetz verlangt, aber eine Gefahr ist natürlich, dass Unternehmen das so auslegen und Sagen, ja, jetzt schaffe ich noch mehr Papier und ähm, versuche mich damit irgendwie meiner Verantwortung nachzukommen. Aber eigentlich geht es halt um das Anpacken und das direkte Verändern. Ich habe noch mal eine kleine Nachfrage dazu. Ähm, die Behörden setzen sich dann auch auseinander mit den Zulieferernbetrieben oder gibt es da auch Austausch auf der Ebene oder wird das nur im Bereich ähm, ähm, Lieferkettengesetzabteilung geregelt? Ähm, also ist jetzt nicht vorgesehen, dass die Behörde Kontrollen in den Zulieferbetrieben durchführt. Da, wo sie Kontrollen durchführen kann und sogar das Recht hat, sich Zugang zum Unternehmen zu verschaffen, das ist jetzt hier in Deutschland bei dem Unternehmen. Also ist, ne, die Behörde kontrolliert das Unternehmen hier, schaut sich an, ist der Bericht, Schlüssig, gibt es da irgendwie Dinge, die uns auffallen, wo vielleicht Probleme, die für den Sektor bekannt sind, nicht adressiert worden sind und kann dann eben gegen, mit diesem Unternehmen in Dialog treten und dem zum Beispiel, wenn es jetzt zum Beispiel eine Beschwerde von Betroffenen gibt, ähm, auch Auflagen machen. Wir erwarten, dass in den nächsten Monaten hier ein Plan entwickelt wird, wie sie das ähm, geschilderte Probleme jetzt lösen wollen oder kann auch direkt eine Maßnahme vorgeben. Ähm, aber das passiert alles quasi in Austausch mit dem Unternehmen, was hier ver verpflichtet ist und nicht jetzt direkt mit dem Zulieferbetrieb im Ausland. Und vielleicht nur, um das noch mal zu illustrieren, was so die Lücke ist oder eine der größten Lücken im deutschen Gesetz. Ähm, also man muss sich das halt so vorstellen, die einzigen, die sich beschweren können, sind die Arbeiterinnen also die betroffenen Personen selbst. Das heißt, ich bin also eine Näherin in Bangladesch und soll erstens darüber informiert sein, es gibt ein deutsches Lieferkettengesetz, zweitens das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle und so wie noch ist zuständig als Monitoring-Behörde. Da gibt es dann irgendwann eine E-Mail-Adresse, da könnte ich meine Beschwerde hinschicken auf Deutsch ähm, und so. Ne? Also so ist sozusagen momentan der Beschwerdeweg und ich kann nicht hingehen, wenn ich... Äh, also wenn ich sozusagen all diese Hürden überwunden habe, ist trotzdem noch der Fall, dass ich halt eigentlich auch nicht, selbst wenn ich erfolgreich bin, entschädigt werde als betroffene Person, sondern wahrscheinlich die Maßnahme, die das, die deutsche Behörde dann ergreift sein wird, ein Bußgeld für das Unternehmen zu verhängen das bringt mir als Arbeiterin aber halt irgendwie gar nichts. Also so ist momentan tatsächlich der Prozess gedacht im deutschen Lieferkettengesetz. Das heißt, an der Stelle muss man sagen, wenn es darum geht, Betroffene vor Ort zu schützen, Betroffene vor Ort sozusagen zu ihrem Recht zu bringen, dann ist das Gesetz an der Stelle einfach deutlich zu schwach und unrealistisch formuliert. Und da müssen wir eben jetzt nachbessern mit einer zivilrechtlichen Haftung, also dass man nicht nur bei den Behörde gehen kann, das ist gut, wenn es das gibt, aber auch vor Gericht ziehen kann um Entschädigung ein kann, Wenn ein Mann zum Beispiel Angehörige bei einem Fabrikbrand verloren hat und das Unternehmen, was die Waren von dieser Fabrik bezogen hat, hat gewusst, dass es Sicherheitslücken gibt, dass es mangelnden Brandschutz gibt und hat nichts unternommen, dass sich dann auch das Unternehmen tatsächlich zur Verantwortung ziehen kann und Entschädigung bekommen kann. Das schafft quasi Gerechtigkeit für Betroffene und das haben wir bisher eben noch nicht in dem deutschen Gesetz. Vielleicht kommen wir auch mal zu dem Punkt, ähm, zu, darüber zu sprechen, ähm, wir sitzen ja jetzt alle hier und hören uns das an äh, und äh, zumindest geht es mir manchmal so, dass ich mich frage, okay, was kann ich denn jetzt als Privatperson irgendwie äh, dafür tun, dass man das Ganze vielleicht nicht irgendwie noch schlimmer gemacht äh, oder irgendwie äh, die Prozesse äh, vorantreibt, die äh, eigentlich nicht so förderlich sind. Ähm, was würdet ihr, vielleicht in die Runde gefragt, ähm, denn so mitgeben, was ist wichtig? Petitionen unterschreiben, was ist wirksam? <lacht> ja. Ähm, ich glaube, als allererstes, und das ist mir, also ist mir persönlich ultra wichtig, wir müssen das Narrativ ändern. Also mir, ähm, mir rollen sich echt die Fußnägel auf, ähm, wenn ich in solchen Diskussionen halt irgendwie so spüre, dass man so ein bisschen über die Anderen spricht. So, das sind nicht die Anderen, so, wir sind eine Welt. So, die Näheren zu Hassini in Tirupur, Indien, ne, hat halt irgendwie den gleichen Wert wie die Gisela, die eventuell irgendwie auf der Schwäbischen Alb näht. Äh, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dann finde ich es einfach wichtig zu verstehen, natürlich gibt es in Indien und Bangladesch Arbeitsrechte. Also es ist nicht so, dass es da keine Arbeitsrechte gibt. Ähm, die Art und Weise, wie es überprüft wird, ist natürlich anders oder eventuell non-existent. Und der Grund dafür, dass halt Arbeitsrechte mit Füßen getreten werden, ist halt nicht zu 100% ku kulturell im Produktionsland verankert, sondern hat was mit globalen Machtstrukturen zu tun, die, also für die wir verantwortlich sind. Also auch hier auch wenn wir nicht diejenigen waren, die vor 400 Jahren da eingestiefelt sind und irgendwie das weiße Gold von den Innern geklaut haben, so wir sind immer noch Teil dessen, so weil wir sind diejenigen im globalen Norden. Also das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Dann finde ich es auch ganz wichtig, das Narrativ zu ändern, ähm, wenn es halt um diese Petitionen geht, so äh, Löhne, ne? also das ist bei mir immer so wichtig, weil also ein Adidas oder ein ähnlich Angels, die zahlen keine Löhne. Also die zahlen Löhne für die Leute in Köln oder die in Fürth, äh, Herzogen Aurach, ich kann den Namen nicht so äh, gut aussprechen, ähm, die zahlen, also die sind im Vollkaufgeschäft, nennt sich das. Das heißt, die kaufen ein fertiges T-Shirt, einen fertigen Schuh, einen, ähm, einen fertigen Pullover und dafür zahlen sie einen Produktionspreis. Und da muss man ganz klar reingehen, das müssen sowohl KonsumentInnen verstehen, als auch Unternehmen und AktivistInnen, ähm, dass es halt darum geht, wie ähm, vorhin schon gesagt wird, halt ethische Geschäftspraktiken zu implementieren, dass man wirklich reingeht, dass man kreativer wird, dass man versteht, wie Produktion vor Ort passiert, dass man die Produktionsplanung anpasst, äh, dass man in die Preise reingeht und schaut, inwieweit man mit dem Produktionspreis, den man von dem Zulieferbetrieb abkauft, ganz klar an den Löhnen partizipiert und dafür sorgt, dass diese Löhne vor Ort angehoben werden. Ähm Genau, das finde ich immer voll wichtig, weil das, ach, ich war in so vielen Diskussionen zu Löhnen drin. Und wenn man das halt erklärt, dann ist es sowohl bei den Leuten im Publikum als auch bei ganz vielen anderen, das ist so Klick, so, ne? Und dann geht man auch anders in die Diskussion rein. Und ich habe auch in meiner, also als Beraterin ähm, habe ich das halt auch irgendwann gelernt. Und weil ich das narrativ geändert habe, in der Zusammenarbeit mit Lieferanten, haben die es halt irgendwann verstanden. Also ich habe halt dann, also ne, weil die am Anfang einmal gedacht haben, sie, ja gut, Lavinia, du willst, dass wir die Löhne erhöhen, aber ihr wollt nicht mehr zahlen. Ich so, nein. Also wir wollen daran teilhaben. Und klar, wenn du einem Lieferanten sagst, so, ja bitte zahl mehr, aber du kommst ihm halt nicht entgegen, dass du daran teilhaben willst, dann ändert sich halt auch nichts. Genau, und ansonsten, ja, anders, also ich versuche nicht mehr über das Konsumieren oder KonsumentInnen zu sprechen, sondern ich sage immer Nutzen und NutzerInnen, ähm, also wie wir Bekleidung nutzen und nicht nur konsumieren, weil dann ne, gehört natürlich auch irgendwie ähm, die Pflege etc. pp. dazu, aber am Ende des Tages ähm, Real Talk, also das, was wirklich was bringt, ist halt ähm, kollektiver Aktivismus. Also das, was was bringt, ist, wenn wir gemeinsam auf die Straße gehen, äh, wenn wir Petitionen unterschreiben und so weiter und so fort. Wir müssen alle unseren Konsum runterschrauben, da geht nichts dran vorbei. Und es macht wirklich nicht einen großen Unterschied, ob man 15 Bio-Bomber-T-Shirts kauft oder 15 konventionelle. This is real talk. Aber äh, genau, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen den PolitikerInnen richtig auf den Nerv gehen. Ja. Ich fühle mich angesprochen. <lacht> ich hoffe es. Ich glaube, wir werden ja eben schon mal kurz das Thema, dass wir große Mehrheiten eigentlich für ein Lieferkettengesetz haben und alle sagen, natürlich wollen sie, dass das passiert. Aber eben die Bereitschaft, mehr zu zahlen, ist ja oft nicht da. Aber was du sagst, ist natürlich auch richtig, dass. Letztlich die, die, der, der, die Geschichte, wie viel bekommen die Näherinnen und Näher, oder hauptsächlich ja tatsächlich Näherinnen äh, an Geld, passiert ja eben sehr weit weg von dem Kauf, den, den wir hier tätigen. Ähm, und und der, der Anteil dessen ist, ja glaube ich, bei zwei bis vier Prozent, glaube ich, am, am letztlichen Produktpreis, also wenn man die, die, die Verkaufspreis, genau. genau. Wenn man ähm, das heißt, wenn man die, die Löhne dort verdoppelt, verdreifachen würde, das hätte ja gar keinen so riesigen Impact äh, auf, äh, das, auf die Preise hier vor Ort. Und ich glaube, das ist auch wichtig in der Kommunikation deutlich zu machen. Äh, es geht gar nicht darum, dass ihr aus, äh, aus Kostengründen das total runterschrauben müsst, jetzt noch mal, dass man grundsätzlich weniger Konsum, dass das ökologisch nochmal ein Thema ist, Kreislaufwirtschaft etc. Muss ich, glaube ich, Menschen, die heute hier sind, nicht erzählen. Ähm, aber dass das Verständnis dafür äh, da ist. Äh, aber letztlich äh, geht es halt nicht ohne die Rahmenbedingungen, die dann Politik gesetzt werden. Und das ist natürlich dann auch noch eben mehr als das Lieferkettengesetz. Das ist natürlich eben auch das ganze Thema äh, Außenpolitik, äh, wertegeleitete Außenpolitik, äh, dass ich eben auch äh, in der Kommunikation mit diesen äh, Staaten, wo eben ganz viel Textilproduktion stattfindet, eben auch äh, diese Themen immer wieder mit adressieren muss und nicht äh, sagen muss, auch die die von uns jetzt gerade mal wieder Gas oder was man halt gerade je nach Krise gerade so braucht. Da gucken wir nicht mehr so genau hin, was da sonst passiert, äh, sondern eben tatsächlich das immer mit dem im Blick behält. Äh, weil letztlich ähm, können wir hier so viele Gesetze machen, wie wir wollen. Es muss sich eben auch akut was in Bangladesch, in Indien äh, etc. verändern. Damit haben wir damit einen Einfluss. aber der muss eben auch eigentlich in allen Politikfeldern entsprechend sein. Es geht, glaube ich, ja nicht darum, dass man Globalisierung aufhält, aber dass man Globalisierung tatsächlich aktiv gestaltet und eben nach menschenrechtlichen Prinzipien gestaltet. Denn bisher funktioniert Globalisierung tatsächlich ja einfach so den Weg des geringsten Widerstandes und darunter leiden dann eben die ja, Ärmsten der Armen. Ich würde vielleicht noch ganz kurz mich da anschließen, weil äh, diese Frage nach eben Kollektiven, die sich zusammenschließen müssen, um äh, Veränderungen herbeizuführen. Das ist eben nicht nur in Bezug auf Politik meiner Meinung nach, sondern unser Ansatz als Kampagne für saubere Kleidung ist eben Druck zu machen auch auf Unternehmen. Ähm, also weil ich glaube, letzten Endes brauchen wir Druck an allen. Ecken und Enden. Wir müssen uns als VerbraucherInnen, NutzerInnen äh, ändern. Wir müssen irgendwie da hinkommen, dass Politik auf Menschenrechte achten, achtet, aber bis das so ist, müssen wir auch einfach ganz konkret bei, den, bei denjenigen, die eben am meisten Profit machen, die davon profitieren, dass es diese Industrien gibt und dass sie so strukturiert sind, wie sie strukturiert sind, dass wir bei denen Druck machen und unsere Erfahrung zumindest ist, wenn man das lang genug macht, dann hat man zumindest äh, bei Einzelunternehmen eigentlich ganz gute Erfolge zu verzeichnen. Also so ein Beispiel dafür ähm, ist zum Beispiel Chivo, die haben wir äh, relativ lange im Fokus der Kampagne gehabt ähm, und das hat eigentlich sich sehr gut ausgezahlt. Also ich würde sagen, Chibo ist mittlerweile unter so den konventionellen äh, produzieren in einer der, eins der Vorreiterunternehmen, zumindest im Bereich Textilien. Ähm, genau, also ne, solche Kampagnenarbeit, das bringt tatsächlich was ähm, und ich denke, da ist eben diese das kollektive Bewusstsein eben entlang der Lieferkette auch gefragt. Also, dass man eben Solidarität mit den Leuten vor Ort äh, zeigt und eben auch darauf reagiert, was die sozusagen vor Ort so sagen. Und wenn die sagen, momentan ist für uns das Thema eben Preispolitik zum Beispiel äh, oder momentan ist für uns das äh, Thema sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz, könnt ihr da bitte euch irgendwie solidarisch zeigen? Dann ähm, ist das, glaube ich, wichtig, dass wir das tun. Du hast gerade das so nett ausgedrückt ähm, in den Fokus genommen, ähm, was heißt das äh, konkret? Vielleicht ähm, kannst du dazu was sagen, also was passiert, wenn ihr ein Unternehmen in den Fokus nehmt? Also es gibt so eine, eine sogenannte Eskalationsstrategie, normalerweise ist ähm, in, also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Arbeitsrechtsfall haben, ist Arbeitsrechte in äh, Zuliefererfabrik XY von Unternehmen A, äh, wird, da werden Arbeitsrechte verletzt, dann schauen wir, um was für ein Unternehmen geht es, dann gehen wir normalerweise zunächst mal in Dialog. Also wir haben äh, die Kontakte zu eigentlich den meisten deutschen Brands und über die Kampagne für saubere Kleidung landen sozusagen die deutschen Fälle bei uns und zum Beispiel die schwedischen Fälle bei der schwedischen Kampagne für saubere Kleidung. Also es gibt eigentlich in allen Konsumländern von Bekleidung eine Kampagne für saubere Kleidung, die dann den Dialog mit den Unternehmen übernimmt. Ähm, und dann sagen wir halt, so und so ist die Lage. Was tut ihr dagegen? Und entweder entsteht dann ein Dialog oder eben nicht. Äh, wenn kein Dialog entsteht, dann ähm, geht es eben normalerweise an die Presse. Es gibt äh, Aktionen, bei welchen die zum Beispiel im Einzelhandel, die ein großes, ne, großes Netzwerk von Einzelhandel haben, wie jetzt zum Beispiel Hand M oder so, wo man in jeder kleinen Stadt praktisch eine Filiale hat, da kann man halt sehr gut öffentlichkeitswirksam praktisch in, zum Beispiel bundesweit dann so eine Aktion machen, dass man eben in den Stores tatsächlich ähm, Aktionen macht und mittlerweile natürlich über Social Media äh, total viel. Ähm, genau, und je nachdem, äh, wie resilient das Unternehmen so ist, das einfach abzublocken. Zum Beispiel H&M, die sind das so gewöhnt, also denen ist das Schnurzpiep, die, äh, sind, da ist ständig irgendein Aktivist und kettet sich an deren Laden so ungefähr ähm, zurecht auch. Aber genau, also da gibt es sozusagen Unternehmen, die sind da ein bisschen empfindlicher. Häufig sind das, äh, ich sag mal, so Traditionsunternehmen oder familiengeführte Unternehmen, bei denen ist es auf jeden Fall leichter, so reinzukommen. Aber auch Unternehmen, deren Image noch nicht total hinüber ist, äh, bei denen macht das auch häufig einen Unterschied. Also Adidas zum Beispiel, da habe ich zumindest so ein bisschen die Hoffnung, äh, dass wenn wir da jetzt sozusagen auf globaler Ebene ein bisschen mehr Druck machen, dass wir da auch äh, zu Fortschritten kommen könnten, weil es eben zu deren Image nicht passt, ähm, ausbeuterisch zu sein und keine Löhne an Arbeiterinnen zu zahlen. Ja. Lavinia, lass uns doch mal auf die Lieferkette schauen und um die auf die Umsetzung von dem Lieferkettengesetz in Bezug auf soziale und ökologische Kriterien. Hast du denn das Gefühl, vor Ort wird sich das auswirken? Und wie ist vielleicht deine Erfahrung? Hast du eine Veränderung in den letzten zehn Jahren vorgefunden? Ja. Ja, das ist Gute. Ja, ähm, genau. Und ich habe vor allem eine Veränderung äh, bei den Lieferanten ähm, irgendwie festgestellt. Also ich habe das, also ich habe schon immer gesagt, dass ich der Meinung bin, dass die Magie in der Lieferkette liegt. Äh, tut sie auch. Und das, was ich die letzten drei bis fünf Jahre mitbekommen habe, mit, also ein bisschen fokussiert auf ähm, sowohl umweltrechtliche als auch Umweltgerechtigkeitsmaßnahmen, da hat sich ultra viel getan und die Lieferanten überholen um Weiten mittlerweile die Brands. Also das kann ich euch sagen. Also die meisten Lieferanten, die echt gut aufgestellt sind, sind mittlerweile in der Lage, äh, komplette Lifecycle Assessments für einzelne, also so Ökobilanzen, ähm, zu erstellen. Ähm, die sind sehr, sehr fit. Die haben tolle Nachhaltigkeitsabteilungen. Die sind in der Lage zu berichten. Äh, wenn du da auf den richtigen Knopf drückst, dann kriegst du auch die Informationen, um der Sorgfaltspflicht äh, in Deutschland nachzukommen. Das Problem ist natürlich, dass viele deutsche oder auch europäische Unternehmen ähm, ja einfach eine richtig schlechte Kommunikation äh, mit den Lieferanten haben weil sie weil viel über Agenturen eingekauft wird das ist auch immer noch total normal gerade im Mittelstand deswegen wird es da auch sehr sehr schwierig wenn irgendwann die Bericht äh, die Berichtspflicht kommt aber da hat sich schon ultra viel getan also ich weiß ich habe irgendwie ich war zum ersten Mal in Tirupur in Indien 2010 ähm, da hatte ich ein Projekt ähm, to reach zu der europäischen Chemikaliengesetzgebung. Und da bin ich halt durch Färbereien gekrochen mit indischen Studierenden. Und wir haben halt angefangen, Inventarlisten über die eingesetzten Chemikalien irgendwie äh, aufzustellen, in Excel-Listen. Und das ist heutzutage alles komplett automatisiert. Also da gibt es in den meisten Betrieben für jede einzelne Chemikalie ein sogenanntes Safety-Data-Sheet. Äh, die sind alle richtig gut geschult, ähm, weil die tamilnadische Regierung 2011 äh, über 700 Färbereien von heute auf morgen zugemacht hat, weil der ähm, der River, wie nennt man, ähm, Fluss, genau, der Fluss ähm, halt so kontaminiert war. Ähm, genau, dementsprechend haben im Textilhub Tirupur, das ist im Süden von Indien, wo ungefähr jedes fünfte T-Shirt der Welt herkommt, ähm, da sind die Färbereien, die meisten, nicht alle, 80 Prozent, ähm, sind mittlerweile so aufgestellt, dass sie richtig gut funktionierende Abwassersysteme ähm, haben. Äh, da, wo es leider halt echt noch dran hakt, ist halt bei den. Bei den Sozialmaßnahmen, also sichere Arbeitsplätze, dass halt wirklich jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin einen Vertrag hat, dass halt anständige Löhne gezahlt werden. Da tut sich leider nicht so viel, aber ich glaube, das, ähm, das Problem mit ähm, den Machtstrukturen und der Preisstruktur ist eigentlich bekannt. Ja. Jan? Du bist äh, ja hier ähm, als Vertreter äh, der politischen Ebene und ähm, vielleicht kannst du kurz auch schildern, ähm, was das Land NRW aktuell äh, ähm, vielleicht ähm, an Projekten ähm, fördert, an äh, Unternehmen etc. pp. Was es für Förder- und Unterstützungsmaßnahmen in diesem Bereich gibt. Ähm, Genau, aus meiner sind da vor allem zwei äh, Punkte wichtig. Das eine ist das ganze Bereich äh, Social Entrepreneurship, also sozusagen soziales Unternehmen, soziales, ökologisches Unternehmertum. Äh, was äh, wir jetzt, also ich habe auch bei den Koalitionsverhandlungen den Bereich äh, Innovation, also Wissenschaft, Digitalisierung, Innovation mitverhandelt, wo eben auch das ganze Thema Start-up, Scale-up-Förderung mit drin ist, äh, wo bisher eben das Thema äh, soziales Unternehmertum keine große Rolle gespielt hat. Das ist, glaube ich, schon mal ein wichtiger Faktor. Äh, noch viel wichtiger, glaube ich, ist äh, für das gesamte Thema, ist eben das Thema Beschaffung. Und äh, sowohl das Thema Beschaffung beim Land als auch die äh, Grundlagen dafür, wie beschaffen Kommunen ihre Dinge. es ist ja nicht nur Bekleidung, aber auch wenn man jetzt alleine das Thema Polizei sieht, was da an Bekleidung reinkommt, wenn da die sozialen, ökologischen, ethischen Standards entsprechend sich verändern, hat das auch schon einen riesen Impact, weil es ja einfach was anderes ist, wenn Einzelpersonen versuchen, ethisch zu handeln, als wenn eben große Abnehmer plötzlich eben die Polizei äh, komplett in äh, welche Zertifizierung immer sagen wir, im Fairtrade Klamotten rumläuft, so salopp gesagt. Äh, das macht natürlich schon einen Unterschied und schafft natürlich auch entsprechende Märkte äh, in, in den Ländern, wo das produziert wird. Ähm, und äh, das haben wir ja auch im Koalitionsvertrag stehen, dass wir da äh, bei der Beschaffung entsprechend äh, die Standards massiv erhöhen wollen. Und äh, das ist natürlich auch der ganz wichtige Hebel, weil äh, äh, der Staat kauft verdammt viel, so das ist ein, ein ganz entscheidender Faktor. Ähm, und der kann eben mit relativ einfachen Mitteln eben tatsächlich sagen, wir müssen das jetzt anders machen, äh, während man natürlich ganz viele Menschen mit einzelnen Konsumentscheidungen nicht äh, äh, so einfach äh, ja, beeinflussen kann oder eben dazu bringen kann, ethischer zu handeln. Von daher. Das glaube ich, sind so die entscheidenden Faktoren auf Landesebene, wo wir nicht so unmittelbar äh, Zugriff auf die Lieferketten haben. Wie ist denn der Status quo? Also kannst du das sagen? Welche öffentlichen Instanzen kaufen denn schon oder beschaffen denn schon nachhaltige, faire produzierte Punkte? Lavinia ich kann das auch zu was weiß sagen, das besser also. als ich. Dann gebe ich gerne weiter. Also ich weiß es nicht äh, wirklich, aber so ein bisschen vielleicht. Ähm Nee, weil ich meine Zeit lang äh, im Bereich Textilbündnis tätig war und da war ja auch die Bundesregierung am Start. Ähm, oder ist ja immer noch die, ähm, äh, die, genau, so eine Roadmap abgeben musste und berichten musste, wie es dann aussieht mit der öffentlichen Beschaffung. Und das ist aktuell, glaube ich, noch auf kommunaler Ebene. Aber es gibt ein paar äh, Instanzen, also ich glaube in Bayern, äh, die Polizei NXY, die bezieht schon irgendwie über Trigema, äh, Cradle-to-Cradle-Shirts äh, und hier und da passiert was, oder? Ich kann mal kurz, ja, vielleicht noch mal auf die NRW-Ebene eingehen. Also die vorletzte Landesregierung, jetzt, die vor der letzten, die hatte ein sogenanntes tariftreue Vergabegerecht. Das ist einmal ja der Ort, wo das geregelt ist mit den Standards, die an Beschaffung gestellt werden. Die hat in diesem tariftreue Vergabegesetz verbindliche soziale und ökologische Standards festgeschrieben, die dann umgesetzt werden sollten, auch in den Kommunen. Die letzte Landesregierung hat gesagt, nee, nee, nee, nee, eigentlich wollen wir das gar nicht und hat das wieder rückgängig gemacht. Also es war eben schwarz-gelb. Das heißt, dieser Fortschritt, der gerade erst angelaufen war, wurde wieder zurückgenommen. Jetzt sind wir in einer Situation, in der sich halt einige Kommunen auch schon auf den Weg gemacht haben und sich eigene ähm, Standards gesetzt haben. Danach wollen wir als Kommune beschaffen. Und es gibt auch welche, die, äh, sagen wir, da Vorzeigeprojekte, auch in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft manchmal. Ähm, angestoßen haben, zum Beispiel unser Landschaftsbauamt beschafft die Kleidung fair und das sind natürlich dann auch so Prozesse, wo sich andere Kommunen was abgucken können, das ist total wichtig, dass es das gibt, ähm, aber was es jetzt halt braucht, ist, dass es einerseits nochmal in dem landesweiten Gesetz wieder auch verbindlicher gemacht wird und gleichzeitig die Kommunen aber auch unterstützt werden, zum Beispiel schon auch in der Ausbildung der Menschen in der, in der kommunalen Verwaltung ähm, auch äh, diese Standards an Beschaffung dann auch in diesen Prozessen umzusetzen. Also, da ist, sagen wir schon auch ähm, ist ein Bereich, wo Musik drin ist, und aber auch, dass das Land eben selbst ähm, bei jetzt dann auch äh, den Instanzen, die so vom Land gesteuert werden, da auch selber dann nachhaltig äh, auch beschafft und damit auch in so eine Vorreiterrolle geht, die bisher eben auch da noch fehlt. Insofern einiges zu tun jetzt für die Landesregierung NRW. Ich frage mich oft immer, wie Produkte überhaupt hier ankommen können, die so gefertigt worden sind ähm, und dass wir so lange da überhaupt zugeguckt haben dass unter anderem die Polizei vielleicht in Uniform rumläuft, die unter XY sehr schlechten Zuständen äh, gefertigt worden sind. Und deswegen vielleicht die Überleitung zu der Verantwortung, die ja ganz gerne auch den Konsumierenden oder Nutzenden ähm, übertragen werden. Ähm, Eva, was glaubst du denn? Wer soll überhaupt die Verantwortung tragen? fair und nachhaltig einzukaufen, das sollte man vielleicht dazu sagen. Also die liegt auf ganz vielen Ebenen. Und ich also für uns ist äh, extrem wichtig, dass es eben keine Maßgabe der der Freiwilligkeit ist jetzt für Unternehmen, wie sie in ihren Lieferketten handeln, was wie sie, sie ihre eigene Geschäftspraxis sich auswirkt auf die Lieferketten, sondern dass sie da wirklich auch in die Pflicht genommen werden. Und das ist eine, eine politische Aufgabe. Und es ist eine Aufgabe von uns allen, denke ich, als Bürgerinnen und Bürger, uns solidarisch zu zeigen mit den Menschen, die in der Lieferkette zum Beispiel eben an der Herstellung unserer Kleidung beteiligt sind und auch... Äh, deren Position und deren Problemlagen dafür eine Öffentlichkeit zu schaffen und eben auch ein Handeln einzufordern. Also ich denke, das äh, liegt auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen und ähm, äh, ich denke, wir haben da auch als Zivilgesellschaft eine große Power und Möglichkeit, Dinge zu verändern und das ist etwas, was wir jetzt eben auch versuchen, mit Blick zum Beispiel auf das europäische Lieferkettengesetz, dass das stärker wird als das deutsche, dass das äh, zum Beispiel eben Betroffenen wirklich Klagemöglichkeiten schafft, da sind dann wieder auch Gerichte in der Verantwortung, also es werden wieder auch mehr Akteure mit einbezogen und ähm, wo wir natürlich auch vernetzt mit den europäischen Partnern jetzt Druck machen müssen. Ich würde vielleicht noch einmal kurz einhaken, weil ich finde schon, dass ähm, man so sozusagen auch auf privater Ebene so die Möglichkeit hat, was zu ändern. Allein dadurch, dass man sich selbst, also ich muss das selbst auch immer wieder tun, obwohl ich seit sehr vielen Jahren in dem Bereich arbeite, aber auch so seinen lieben Menschen um sich rum, KollegInnen, FreundInnen, Familie und so weiter, ähm, klar macht, dass man sich halt nicht verarschen lassen soll einfach. Also so zum Thema Reclaim Fashion, also es ist ähm, so viel greenwashing und irgendwie Werbeslogans, die letzten Endes äh, dir suggerieren, dass du ein Bedürfnis hast, an der Stelle irgendwas zu kaufen, ähm, und die dich binden an Modeunternehmen, die dir das Gefühl geben, du bist irgendwie, äh, fühlst dich wahrscheinlich besser, wenn du das und das kaufst. Und irgendwie weiß man, dass das natürlich alles Quatsch und Marketing ist, aber es fällt tatsächlich, finde ich, schwer im Alltag, sich das immer wieder so vor Augen zu führen, klarzumachen, ich treffe eine politische Entscheidung jedes Mal, wenn ich Geld einem Unternehmen gebe, was ein großer Konzern ist und nicht der netten... Ladenbesitzerin nebenan oder der Person auf dem Flohmarkt, die vielleicht irgendwie meine Nachbarin ist oder so ähm, und sich einfach klar zu machen, diese Bedürfnisse sind irgendwie erschoff, erschaffen. Mode soll ja ruhig Spaß machen, aber vielleicht äh, sollte man sich überlegen, wem man eben das Geld so gibt und zum anderen sich auch nicht entmutigen zu, zu lassen, so im Sinne von Reclaim Fashion, das auch zusammen zu machen, ne? also so Tage wie heute, das macht halt Spaß, man macht es gemeinsam und das kann halt politisch auch funktionieren, also man kann auch eine lustige Demo machen oder äh, zusammen in den Store gehen von einer Marke, die einem gerade ganz besonders auf die Nerven geht und da irgendwelche Messages in die Jackentaschen stecken oder so, das macht Spaß und manchmal äh, braucht man solche spaßigen Aktionen, um irgendwie in diesen Zeit nicht wahnsinnig zu werden. Also das ist, glaube ich, vorhin nicht so ganz rausgekommen, wo ich gesagt habe, so, ne, kollektiver Aktivismus, wir müssen gemeinsam auf die Straße gehen, den Politikern auf den Tisch kacken und so weiter und so fort. Ähm, ich bin aber äh, ganz klar der Überzeugung, dass äh, ein sehr, sehr, sehr, sehr, sehr großer äh, Teil der Verantwortung ganz klar bei den Unternehmen liegt. Also ganz klar bei den inverkehrbringern Also bei denen ganz klar, also vor allem bei den Privatunternehmen, oder äh, den großen Konzernen, die sich halt die Marge ähm, einstecken. Und ich finde die Diskussion ähm, mit dem Konsumenten, mit der Konsumentin, wie man es auch immer nennen mag, äh, finde ich immer ein bisschen schwierig. Also wenn ich jetzt eine Konsumentin bin und vor mir ein weißes Baumwoll-T-Shirt liegt für 5 Euro und daneben ein weißes Baumwoll-T-Shirt für 35 Euro und ich keinen Unterschied sehe und mir halt irgendwas dazu gesagt wird, dann, also dann nehme ich halt das für 5 Euro. So, ne? Also, solange halt keine klaren Informationen, keine Transparenz ähm, etc. pp, ähm, da halt irgendwie mir Also, also dass, es, dass es überhaupt Unternehmen, Unternehmen gibt, die ein T-Shirt für 5 Euro verkaufen dürfen, ohne halt ganz klar offenzulegen, was da passiert, also das, das geht nicht. Deswegen, und ich habe in Unternehmen gearbeitet, ich habe die viel äh, beraten, deswegen, ähm, ja, das ist die Verantwortung von denen, weil die Gesetzgebung gibt's ja. Also, wir müssen jetzt eine gesetzliche Instanz implementieren, damit das überprüft wird. Also es ist ja nicht, dass es äh, ne, das Framework nicht gibt, deswegen, ja, private companies. Genau, äh, grundsätzlich Zustimmung, äh, aber wir haben eben auch dann natürlich eine ganz problematische Entwicklung äh, durch die Globalisierung. Grundsätzlich ist Globalisierung ja nichts Schlechtes, äh, aber es führt eben dazu, dass große Unternehmen sehr viel mächtiger sind als einzelne Staaten. Das heißt, das muss natürlich auch gemeinsam angegangen werden. Es ist schon mal gut, wenn das europaweit funktioniert, aber eben die entscheidenden Märkte sind eben, oder die entscheidenden Produktionsländer sind eben außerhalb Europas. Das heißt, da hat man bisher erst nur von der Marktseite was getan, sozusagen wo ist der Markt, wo geht das hin? Es muss dann natürlich dann aber auch wirklich real in den Produktionsländern ankommen. Von daher glaube ich, müssen sich Unternehmen natürlich verändern. Das wird aber erst passieren, wenn, ich sag mal, die grundsätzlichen Regeln, das Miteinander in der globalisierten Welt äh, demokratischer und solidarischer wird. Und das ist es halt momentan einfach nicht, äh, weil wir einfach, wenn man sich anguckt, wie Unternehmen wie, wie Amazon, Google, Apple, wer auch immer, äh, ähm, in den letzten 10, 15 Jahren gewachsen sind, was die für eine Macht haben, die ja einfach die Macht jedes einzelnen Staates auf dieser Welt deutlich übersteigen, dann ist natürlich auch klar, dass die Regeln in diesem globalisierten Kapitalismus eben von diesen Unternehmen gemacht werden und das geht eben nur äh, politisch dann eben gemeinsam. Und da ist eben dann wieder ein ganz entscheidender Punkt eben tatsächlich Lobbyarbeit, wenn eben nur die, die eben schon reich und mächtig sind, Lobbyarbeit leisten können und eben die anderen äh, nicht, dann funktioniert das nicht. Deswegen ist eben auch das Thema äh, Lobbyregister möglichst viel Transparenz in der Politik. Äh, ich meine, ich sehe das jetzt auch. Ich bin seit Juni im Landtag und äh, naja, die meisten Anfragen, Einladungen, so, die ich bekomme, sind eben nicht von solchen Initiativen wie hier, sondern Beispielsweise bin ich nächste Woche tatsächlich auch bei Apple. Ähm, und und äh, das sind natürlich die Unternehmen, die deutlich mehr äh, Geld, Ressourcen haben, eben Politiker gefügig zu machen. Das habe übertrieben gesagt, aber natürlich äh, unterschwellig Einfluss zu nehmen. Äh, und diese Transparenz in Lobbyarbeit zu haben, ist eben auch ganz entscheidend. War jetzt ja auch äh, vorgestern, genau vorgestern äh, beim ZDF Magazin, das ja glaube ich auch nicht so weit von hier entfernt äh, produziert wird. Ähm, wo es ja auch eben um Lobbyismus und Korruption äh, ging. Und ich glaube, das muss man eben auch mit angehen, weil wenn wir das nicht hinkriegen und wenn das selbst in einem Land wie Deutschland, wo ja eigentlich das Thema Korruption, ich sag mal, es gibt Länder, da ist das noch größeres Problem. Aber wenn wir selbst hier das haben. <lacht> ja, Kölner Filz ist nochmal eine besondere Thematik, das stimmt. Aber das finde ich, ist eben auch noch mal ein ganz entscheidender Faktor, wo eben Politik transparenter werden muss, damit das nicht mehr passiert. Danke, dass ihr alle was dazu gesagt habt. Wir würden an dieser Stelle gerne die Runde öffnen und äh, Fragen entgegennehmen. Ähm, ihr habt jetzt die einmalige Chance, mit vier Vertretern äh, eure Fragen äh, zu besprechen, wenn ihr denn welche habt. Ähm, dieses Mikro hat sehr lange Kabel. Ich kann, äh, also, Ihr könnt auch nach vorne kommen, ich kann aber auch mit dem Mikro zu euch kommen. Die Zeit läuft jetzt. Es ist immer so eine, es braucht immer so ein bisschen Zeit, ist okay, ihr könnt euch das was überlegen. No? Es war jetzt auch sehr viel Input, auf jeden Fall. Ja, es wird schon genickt. Ja, ähm, ist okay, ihr könnt äh, euch alles durch den Kopf gehen lassen und äh, euch tatsächlich diese ganze Diskussionsrunde nochmal im Nachhinein angucken, weil es wurde alles aufgenommen. Ähm, deswegen sagen wir an dieser Stelle jetzt erstmal Tschüss und äh, ganz lieben Dank, dass ihr alle da wart. Äh, ganz lieben Dank an äh, Eva, Sina, Lavinia, Jan, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, uns Rede und Antwort äh, standet. Ähm, ja, möchtest du noch was sagen? Vielleicht danke an die Kampagne für saubere Kleidung, die in Zusammenarbeit mit der Kleiderei an Lena. Äh, Dankeschön auch, ähm, die Veranstaltung machbar, also umgesetzt haben. Ähm, Sina war daran auch sehr viel beteiligt. Und ähm, an die Technik, an Marius natürlich auch. Dankeschön. Und an unser Publikum natürlich auch. Schön, dass ihr da wart. Ja, vielen Dank. Äh, danke auch an alle Personen, die hier Fotos gemacht haben und aufgenommen haben, Kleidung getauscht haben ähm, und offen sind, sich solche Diskussionsrunden anzusehen und hören. Und äh, ja, vielleicht sieht man sich ja irgendwann nochmal wieder. Das war's. Tschüss. Einen schönen Dank.